Die Größe aus der Ukraine hier vom Ufer der Thais in den Transkarpatischen Bergen. Und das ist äh, dieser zusammenlegbare ähm, die was auch immer, Edelstahlkocher den ich diesmal mitgenommen habe, weil er einfach zusammen mit dem Topf und dem Fännchen wirklich so wenig Platz einnimmt. So, und der Expresso ist fertig. Also, in diesem Sinne, liebe Leute, alles Gute. Und heute geht's ans Das Feuer brennt, das... Öl ist eingegossen, fängt an zu dampfen. So sieht das jetzt aus und ich freue mich drauf. Oh,